Sie, Frau Ott, sind eine sehr erfolgreiche Pianistin. Sie haben eine große Leidenschaft für die Musik. Sie haben 2019 erfahren, dass Sie an MS, also an Multiple Sklerose, leiden. Aber um das Ganze zu verstehen, möchten wir auch Sie erst mal kennenlernen. Diese, diese Leidenschaft für die Musik, wie ist die entstanden? Gab es da auch einen Moment, so eine Art Initialzündung? es gab einen schlüsselmoment auch wenn meine mutter musikerin ist und das zu hause immer musik gegeben hat ja. ich war drei jahre alt als meine eltern mich zu einem klavierkonzert mitgenommen haben und zwar auch nur deshalb weil die babysitterin im letzten moment abgesprungen ist und ich befand mich damals in einer Kleine Rebellionsphase, wo ich immer wieder zu allem Nein gesagt habe und versucht habe, ich habe es nicht geschafft, mit Worten natürlich meine Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, es geht vielen Kindern in dem Alter so und ich glaube, deswegen schreit man auch oder quengelt man, weint man. Und meine Eltern haben mich an dem Abend auch mit so einer leichten Nervosität mitgenommen. Und ähm, ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, was damals gespielt worden ist. Aber ich weiß noch, wie ich äh, fasziniert war, wie dieser Pianist auf der Bühne schaffte, die, das Publikum, ich weiß nicht, vielleicht waren 200 Menschen dort, in seinen Band zu ziehen. Und die waren zwei Stunden lang still. Und ich, war ich saß da und ich dachte, ich verstehe das irgendwie auch. Ähm diese Sprache, die da gesprochen wird. Und das hatte so eine Faszination auf mich gehabt, dass ich dachte, ich will das auch machen. Und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen, habe ihr gesagt, ich will auch Pianistin werden. Und? Was sie hat sie gesagt? Sie sagte nein. Nein? Obwohl oh, sie doch Musikerin war? Ja, im Nachhinein hat sie mir erzählt, dass sie eigentlich sich doch gewünscht hat, dass Ich habe ja noch eine Schwester die genau das Gleiche macht. Ähm, sie hatte sich eigentlich gewünscht, dass wir uns vielleicht für einen anderen Weg entscheiden. Oder dass uns zumindest noch die ganzen Möglichkeiten gegeben sind. Und dass es nicht reduzi dadurch reduziert wird, weil Sie halt diesen Beruf innehält. Sie sind diesen Weg gegangen. Ihr Talent wurde früh entdeckt. Sie haben schon als Kind Preise, Auszeichnungen bekommen. Und mit Anfang 20 hatten Sie schon so viel erreicht. Also, davon träumen andere. Sie haben Exklusivvertrag gehabt, mit großen Orchestern gespielt. Wie war das denn für Sie? War das für Sie aufregend oder, oder auch eine Überwindung, dann auf die Bühne zu gehen? Oder waren Sie einfach frei in all diesen Jahren in Ihrem Element? Ähm, am Anfang war das natürlich alles spannend, weil ich merkte dann, dass ich quasi meine Leidenschaft zu meinem Beruf machen konnte. Mhm. Und ich meine, es gibt ja nichts Schöneres, als mit dem, womit man so erfüllt ist, auch sein Leben bestreiten zu können. Ähm, am Anfang war das total spannend. Ich bin dann schnell auf internationale Bühnen gekommen. Ähm, es war spannend, verschiedene Länder, verschiedene Orchester, ähm, verschiedene Orte kennenzulernen. Ähm, bis ich so 21, 22 war, wo ich dann eine persönliche Krise auch erlebte. Bevor wir zu der Krise kommen, holen wir aber diesen, können nicht nur über ihre Leidenschaft sprechen, sondern wir müssen sie auch mal sehen und hören. dass sie jetzt nicht was spielen. Können. Ja. Wenn, sie, wenn Sie sich das anschauen, Sie haben gesagt: ja, das habe ich genossen, genau das, was wir gesehen haben. Aber dann irgendwann kam eine Krise, kam Zweifel, woran haben Sie denn gezweifelt? Ähm, ich meine, diese Krise hat sich die kann ja nicht von einem Tag auf den anderen. Das hat sich alles so langsam angebahnt. Ähm, ich habe plötzlich nicht plötzlich. ich habe so mit der Zeit dann auch bemerkt, dass, ähm, als ich als kleines Kind diese Musik für mich entdeckt habe, wusste ich ja gar nicht, dass sie klassische Musik hieß. Also ich bin direkt äh, mit Bach und Beethoven und Mozart in Verbindung gekommen. Und ich fand das total spannend. Ich habe die Zeit vergessen. Ähm, aber dann irgendwann mal habe ich gemerkt, dass das Publikum doch aus einer gewissen Gesellschafts- und Altersgruppe bestand. Mhm. Und dass ich eigentlich die Musik für mich nicht entdeckt hatte um damit nur eine gewisse gruppe zu eine etwas gesetztere altersgruppe und das kam gebildete. dann dazu weil ich bin ja natürlich komme aus einer sehr traditionellen schule und in der klassischen musik ähm, spielen wir ja teilweise repertoire von die von komponisten vor 300 400 jahren geschrieben worden ist das heißt wir haben natürlich extrem viel mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Ähm, wir lernen ja nicht nur die Werke, sondern wir setzen uns dann mit, der, mit den Zeitumständen auseinander, mit, der Hintergrund, mit dem Hintergrund der Komponisten. Und ähm, es dreht sich viel um die Vergangenheit. Ähm, und ich habe dann irgendwann mal gemerkt, dass das eigentlich sehr fremd von dem ist, was ich so im Alltag bin, wie ich mich identifiziere. Ich habe gemerkt, dass meine Generation eigentlich gar nicht im Publikum vorhanden ist. Und dann habe ich angefangen zu, zu analysieren, woran das liegen könnte. Und dann auch schnell gemerkt, dass wir natürlich im, in der klassischen Musikbranche oder auch im klassischen Konzertsaal vom Publikum automatisch erwarten, dass das weiß, wie es sich zu kleiden hat, wie es sich zu verhalten hat, wann es zu klatschen hat, wann es still zu sein hat. Und das führt natürlich dazu, dass ähm, es nur für eine gewisse Gruppe zugänglich wird. Und das war nicht der Grund, warum ich die Musik eigentlich für mich entdeckt hatte. Und gleichzeitig wurde aber auch von mir erwartet, dass ich künstlerisch was zu sagen hatte. Also ich war nicht mehr das neue Gesicht, sondern wenn ich dann zurückkehrte zu einem Saal, dann erwartete man von mir eine Entwicklung und eine künstlerische Identität. Ich hatte aber in meiner Ausbildung mich nie mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich wusste gar nicht, ich hatte mich nie gefragt, was bedeutet es, eine klassische Künstlerin in der heutigen Zeit zu sein. Was sind die Herausforderungen? Was, wo sehe ich meine Verantwortung? Wie möchte ich mich positionieren? Und dann, was haben Sie dann gemacht? Also Das ist ja eine sehr, sehr komplizierte Sache. Ne? Da hat man die Erwartungen, Sie merken, die stimmen nicht mehr. Man will, aber ich will, man will, dass Sie sich entwickeln, Sie wissen aber nicht genau die Richtung. Mhm. Was haben Sie dann gemacht? Ähm, also, es war, also, es war dann erstmal eine Krise, die ich am Anfang gar nicht so wahrgenommen mhm. habe. Habe, aber ich habe gemerkt, wie ich einfach das Selbstbewusstsein in mich verloren habe. Wie sich das auch auf äh, mein Spiel auswirkte. Ähm, und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass der Boden unter meinen Füßen weggezogen worden ist. Da ich meine Identität oder ähm, in dem Thema Identität war die Musik immer mein Zufluchtsort gewesen, weil ich mein ganzes Leben lang eigentlich immer mit der Frage konfrontiert werde, woher ich komme. Und die Musik war der einzige Ort, in dem ich selber ähm, definieren konnte, wer ich war. Und da fing ich an, an allem zu zweifeln und, ähm, und das ziehte sich auch sehr lange hin. Bis ich dann irgendwann, ich meine, man muss sich ja auch erstmal bewusst werden, wo sieht man eigentlich die Probleme, was sind die Sachen, die man verändern möchte, wenn man das ja nie gelernt hatte. Und ähm, es kam dann auch dazu, dass ich dann Kollaborationen mit Musikern aus anderen Genres gemacht habe und mhm. dadurch langsam dann anfing, für mich selber eine Richtung zu wählen. Dinge aufzubrechen, ne, zu verändern. Genau, also äh, ich meine, ich habe zum Beispiel auch was ich immer interessant finde, ist das Publikum zu beobachten. Mhm. Und im klassischen Konzertsaal ist, das, ist die, das Licht so grell, dass die Leute sich schnell beobachtet fühlen. Also in der Münchner Philharmonie, in der Berliner Philharmonie, in Wien, mhm. im, in, im Musikverein. Ähm, das Licht ist immer so grell. Es gibt diese eine Standardeinstellung. Und ähm, dadurch fühlt man sich schnell beobachtet und dadurch, dass es auch Regeln gibt. Jeder weiß ja, während der Musik darf man sich nicht bewegen. Man sollte mhm. nicht miteinander reden. Da nutzt man schnell. Den, die Pause zwischensetzen, wo man dann hustet oder sich räuspert. Und dadurch entsteht dieses berühmte Hustkonzert, was man im klassischen Konzert erlebt. Da ist der erste Satz zu Ende und plötzlich räuspert sich der ganze Saal. Und ich glaube, das kommt einfach ein bisschen von diesem Druck und von der Verkrampftheit. Und es haben Leute auch das Bedürfnis, die eigentlich gar nicht husten müssen, sich da auch noch mal zu melden. Und wenn man aber dann in, in einer Jazzbar ist oder im, im Kino ist, das passiert da gar nicht. Da hat man nicht dieses Bedürfnis und das kommt mhm. daher, dass man entspannt ist. Und dann dachte ich mir, wieso kann man eigentlich nicht auch eine Atmosphäre kreieren, wo die Menschen das Gefühl haben, dass sie nicht beobachtet werden oder verurteilt werden, sondern eigentlich mhm. Teil des Geschehens sind. Sie haben sich ja dann auf den Weg gemacht, da was zu verändern. Dann hatten sie 2019 eine Tournee in Japan und plötzlich haben sie sich körperlich nicht wohlgefühlt. Was, was war da? Was hatten sie für Beschwerden? Ich war mit meinem letzten Album unterwegs, wo ich eigentlich nur eine kleine Veränderung mit dem Licht unternommen habe. Und zwar, ich habe das Licht eingefärbt, weil das Album hieß Nightfall. Und ich dachte, das wäre doch, wär doch eigentlich schön, wenn wir so eine Atmosphäre auch auf der Bühne kreieren, damit das Publikum sich auch so einstimmen kann. Und vor allem wäre es dann dunkler im Publikum, man würde sich nicht so beobachtet fühlen. Ähm, und da musste ich in Japan wirklich mit jedem einzelnen Veranstalter am Tag des Konzertes noch kämpfen und streiten. Und also mein, Riesenstress miteinander. Es war extrem viel Stress, mhm. ähm, da ich ja normalerweise eigentlich schon damit ausgelastet bin, dass ich mich vielleicht anderthalb Stunden auf das Instrument und den Saal mhm. einstimme und dann das Konzert spiele. Und da musste ich halt noch extra eine Stunde streiten. Und wenn man dann zehn Konzerte hintereinander hat, dann setzt das einem extrem zu. Und dann habe ich mir mitten in der Tour auch noch eine leichte Erkältung angefangen. Und ich hatte mir aber irgendwie selber diesen Druck gesetzt, dass ich jetzt nicht absagen kann, weil es ist nicht so, dass ich mit Orchester spiele und dass dann vielleicht das Orchester was übernehmen könnte, sondern dann müsste ich den kompletten Abend absagen und dann müssten 2000 Leute einfach nach Hause gehen. Und dann gab es ein Konzert, wo ich eigentlich kaum mehr laufen konnte, weil es mir so schlecht ging. Aber ich dachte, ich ziehe das jetzt einfach durch. Ich habe auch früher schon mal mit Fieber gespielt und das hat geklappt. Irgendwie geht das schon. Und es ging auch irgendwie. Ähm, und dann äh, habe ich eine leichte Taubestelle an der Lippe bemerkt und oh. kam nach Hause und hatte dann einen Kreislaufzusammenbruch und hatte am nächsten Tag Doppelsicht. Also ich konnte meinen Blick nicht mehr fokussieren. Und das war im Nachhinein äh, der erste Schub der MS gewesen. Ha haben Sie das schon geahnt, dass das etwas in dieser Richtung ist? Oder haben Sie erst mal gedacht, na, der Stress und ich habe überreagiert? und es hat Mein Körper hat einfach nicht mehr mitgemacht. Ähm, das wurde damals auch als Stress diagnostiziert. Ähm, da wurde der Schub nicht erkannt. Ähm, mhm. Ich hatte dann noch einen zweiten Schub zwei Monate später, wo ich dann morgens aufgewacht bin und meine linke Körperhälfte taub war. Und dann bin ich äh, in die Uniklinik. Und also, wenn auf einmal eine Körperhälfte taub ist, ist das, kriegt man da nicht Panik auch etwas? Also, doch, ne? Also, das, war, das waren die zwei schlimmsten Monate äh, schon gewesen, weil das oft ist ja das Schlimme die Ungewissheit, wenn man nicht weiß, womit man es zu tun hat. Also für mich war die Diagnose dann äh, im Januar im nächsten Jahr eher eine Erleichterung, weil ich dann wusste, okay, jetzt hat das einen Namen, jetzt kann man auch dementsprechend Schritte unternehmen. Und als Sie das erste Mal gehört haben, es könnte Multiple Sklerose sein, wie, was hatten Sie da alles im Kopf? Also das erste, der erste Gedanke war natürlich, ich kann jetzt nicht mehr Klavier spielen, äh, zumal diese Taubheit natürlich ähm, ähm, zu, zu einer leichten ähm, Unfähigkeit in meiner linken Hand führte und ich dadurch auch Konzerte absagen musste. Ähm, die Symptome sind dann schnell verschwunden, aber trotzdem dachte ich mir so, okay, wenn das jetzt so weitergeht, dann kann ich irgendwann mal nicht mehr Klavier spielen. Ja. Und ich hatte damals auch noch das falsche Bild, ähm, dass äh, man an Multipler Sklerose sterben kann. Sie, Sie haben dann, als Sie diese, diese Diagnose bekommen haben, und Sie haben ja gesagt, das war für Sie erstmal Gewissheit und ein, ein dankbares Ende der Ungewissheit. Da hatten Sie ja auch noch ein Konzert. Ich hatte am Tag der Diagnose und, ein Konzert. Und in was, München. was ist da passiert? In ähm, also, mir ging es an dem Tag sehr, sehr gut, weil diese Ungewissheit. Um diese Ungewissheit hatte endlich ein Ende gehabt und ich hatte mich auch schon seit dem Verdacht darauf vorbereitet. Gehabt. Das heißt, ich habe sehr viel selber recherchiert. Es hat mir geholfen zu verstehen, was da eigentlich passiert. Mhm. Ich habe auch gemerkt, dass ich ein ganz falsches Bild von der Krankheit hatte ähm, und dass man durch die Entwicklung der heutigen Medizin sehr gut auch damit leben kann und äh, viele Menschen auch teilweise uneingeschränkt ihr Leben, ihr Alltag weiterführen. Ähm, und dadurch war eine Erleichterung da. Und, ähm, dann aber auf der Bühne ähm, ist etwas im Publikum passiert. Da hat eine Dame angefangen zu röcheln. Und mein Vater hatte im Jahr zuvor einen Herzinfarkt äh, ganz knapp überlebt. Und ich wusste, dass in so einer Situation, also das ist natürlich erst diese Assoziation sofort aufgekommen. Und ich dachte, da zählt einfach jede Sekunde. Und dadurch war ich abgelenkt. Bin dann auch schnell hinter die Bühne gegangen und wollte einfach nur sicher gehen, dass man sich um diese Dame kümmert und dass auch der Arzt kommt. Dann bin ich wieder zurück und habe wieder angefangen und es war eigentlich ganz okay. Bis dann plötzlich ähm, ich meine Kontro die Kontrolle über meine linke Hand verloren habe. Und ich musste dann das Konzert wirklich zum allerersten Mal in meinem Leben ein Konzert beenden. Was heißt das? Beschreiben Sie mal diesen Moment. Wie haben Sie das realisiert? Ich was, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen in dem Moment? Also da geht einem nicht viel durch den Kopf. Also das, ich dachte natürlich, oh Gott, das ist jetzt ein neuer Schub. So schnell wieder. Und, ähm, also wie lange haben Sie diesen Moment empfunden? Als, also, das waren im Nachhinein, glaube ich, nur zehn Sekunden. Aber es kam mir vor, wie so, wenn man sich das im Film so vorstellt, dass plötzlich Stille ist, alles in Zeitlupe geschieht. Mhm. Ähm, und man und ich dachte auch noch, oh Gott, meine Familie, meine Freunde sitzen hier. Was, was, wie empfinden die das? Und dann dachte ich, nee, ich muss jetzt aufhören. Meine Hand gehorcht mir nicht mehr. Und dann bin ich einfach von der Bühne gegangen. Ähm, Im Nachhinein habe ich erfahren, dass es kein neuer Schub war, sondern es war eine Missempfindung, die durch eine sich in Heilung befindende Nervenherde ausgelöst worden ist konnten sie das also hinter sich lassen mit all den informationen sie haben gesagt sie haben sich auch über ms über multiple Sklerose informiert oder saß so eine unsicherheit so eine sorge vielleicht eine angst davor dass sowas noch mal passiert immer mit am klavier also ähm, in den wochen darauf natürlich erst einmal ja. ähm, es hat mir sehr geholfen äh, vom neurologen zu erfahren dass das kein neuer schub war und dass das teilweise wirklich normal sein kann nur in in meinem Beruf bin ich natürlich absolut auf die Fallmotorik angewiesen. Ich bin auf jede kleinste Sensibilität angewiesen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen anderen Job gehabt hätte, hätte ich einfach mal kurz meine Hand entspannen können. Und dann wäre das auch wieder vorübergegangen. Aber in meinem Fall hat das natürlich zum Konzertabbruch geführt. Ähm, ich musste erst mal verstehen, dass das etwas ist, was dann wieder weggeht. Und die Symptome sind dann auch wieder ähm, äh, irgendwann mal vergangen. Und, ähm, es war für mich erstmal aber wichtig, ein gutes Team an Ärzten zu finden, so viel wie möglich selber zu verstehen und dann auch ähm, die richtige Therapie äh, zu beginnen. Und das war erst danach, weil das war ja am Tag der Diagnose gewesen. Wie geht's Ihnen heute? Ähm, also ich muss, äh, ich kann von Glück reden, dass ich seitdem keinen äh, neuen Schub erlebt habe. Ich habe eine Therapie begonnen, die gut angeschlagen hat. Und ähm, ich fühle mich zum aktuellen Zeitpunkt in keiner Hinsicht. Ähm, Benachteiligt oder eingeschränkt. Und es war natürlich ein sehr intensiver Prozess, zumal ich damals dann auch irgendwann mal entschieden habe, das mit meinem Umfeld zu teilen, öffentlich zu machen. Das war natürlich eine große Entscheidung für mich, die ich aber nicht bereue. Und aber was ich auch gemerkt habe, ich habe mich ja damals entschieden, das öffentlich zu machen, um mich selber und mein Umfeld, gerade meine Familie, zu schützen, zu stärken. Weil auch wenn man heutzutage ganz gut, oder viele ganz gut damit leben können, es ist noch keine heilbare Krankheit. Ähm, und ich wollte mich einfach selber davor schützen, wenn das mal wieder passiert, dass ich dann nicht irgendwie ähm, eine Ausrede finden muss oder Leute auswählen muss, denen ich es erzählen kann. Und was erzähle ich dann anderen Leuten? Und die, die gleiche, äh, diese gleiche... Entscheidung wollte ich meiner Familie auch nicht ähm, zumuten und deswegen habe ich das so für mich entschieden. Und zweitens dachte ich, ähm, es ist eine so in der Gesellschaft missverstandene Krankheit. Wir reden generell nicht über Schwächen, wir reden über sowas nicht, gerade auch in einer Zeit, wo ähm, Social Media so eine starke Kraft hat und wo man doch eher über die schönen Seiten und die tollen Erfolge von einem selbst ähm, äh, postet. Es wird es, ist es sehr schwierig, ähm, so einen Schritt zu gehen. Und weil man, ich verstehe natürlich jeden, der sagt, ich möchte das nicht mit der Öffentlichkeit teilen oder mit meinem Umfeld teilen, weil man hat natürlich immer die Angst davor, darauf reduziert zu werden, ähm, vielleicht beruflich benachteiligt zu werden oder auch bemitleidet zu werden. Und das ist auch für mich sehr, sehr wichtig. Ähm, deswegen sehe ich das nicht als meinen Wendepunkt, weil mein, meine Lebensqualität und auch meine Lebenseinstellung hat sich dadurch nicht geändert. Ich habe einiges dazugelernt aber ähm, ich möchte nicht als jemand gesehen werden der trotz der ms weitermacht sondern ich lebe mein leben mit der ms und ich finde es ist großartig dass sie äh, diesen weg gegangen sind damit auch denen eine stimme gegeben haben die auch äh, an dieser krankheit leiden und die vielleicht noch nicht rausgegangen sind die aber auch merken dass noch viel geht im leben und sowas erfährt man ja nur durch menschen wie sie die auch helfen so etwas zu enttabuisieren ähm, was sind ihre nächsten ziele ihre nächsten schritte ihre nächsten aufbrüche ähm, ich habe jetzt gerade ein Album rausgebracht mhm. ähm, und gehe jetzt hoffentlich. Ähm also hoffen wir, dass jetzt alles wieder langsam zurückgeht in die Normalität, aber gehe damit dann auch auf Tournee und ich arbeite zum ersten Mal auch mit einem anderen Künstler zusammen, mit einem Architekten, der eine architektonische Reflexion zu der Musik, die ich aufgenommen habe, mhm. entworfen hat, die wir in Form einer Videoinstallation auch in den Konzerten zeigen werden und da sehe ich auch schon sehr viele, äh, sehr viel Gegenwind auf mich zukommen. Weniger von vom Publikum, weil ich, ich merke, dadurch, dass ich jetzt meine Formate ändere und mich auch aktiv mit meiner Generation auseinandersetze als Publikum, sehe ich eine Veränderung in meinem Publikum. Also ich sehe immer mehr junge Leute und das freut mich. Ähm, daran sehe ich auch sehr viel Hoffnung für die Zukunft der klassischen Musik. Ähm, aber ich sehe, also ich, ich weiß, dass es ähm, in der Musikbranche trotzdem ähm, nicht immer gerne gesehen ist, wenn man anfängt sich außerhalb der Norm zu bewegen. Wir, wir drücken in die Daumen, dass sie dem Gegenwind weiter trotzen, ihren Weg gehen äh, und einfach das machen, wofür sie stehen. Und ich glaube auch, so wie Sie das hier vermitteln, das Publikum nimmt es an. Und ich finde es toll, dass Sie den Mut haben, den Weg mhm. zu gehen. Vielen Dank, Frau. Dankeschön.